Seit vielen Dekaden herrscht in diesem Universum ein Gesetz. Nein, nicht irgendein Gesetz. Ein Gesetz, so allgemeingültig und stabil, als wäre es aus Stein gemeißelt. Doch über die Jahre der uneingeschränkten Herrschaft entwickelte sich langsam, aber stetig ein Herausforderer, der beständig daran arbeitete, den König Uri vom Thron zu stoßen. Hey Uri, ab jetzt ist das mein Hut. Entweder du gehst freiwillig oder ich werde dir Beine machen. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Da beide Gesetze überzeugt davon waren, das Mächtigere zu sein, war eine Auseinandersetzung unausweichlich. Oh, oh. Aber so leicht gab sich Uri nicht geschlagen. Und Uzi musste erkennen, dass jeder von ihnen zum richtigen Zeitpunkt seine Existenzberechtigung hat.